Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hier spricht der Gleichsatzkanal. Der einzige Kanal, auf dem nicht dasselbe Mist erzählt wird, wie auf allen anderen Kanälen. Aber leider ist niemand mehr im Stande zu beurteilen, was von Wert ist und was nicht. Und deswegen geht es nicht. Deswegen, logischer Fehler, geht es hier weiter. Es geht hier weiter, weil alles andere noch sinnloser ist. Geht es mit der Nummer 267. Hier heißt es, jede Begriffsbildung ist ein Urteil. Was haben wir darunter zu verstehen? Dass hier wieder mal nicht das richtige Werkzeug ausgewählt wurde. Habe umgestellt, damit Abwechslung reinkommt in die 3455. Folge. Nein, nein, Folge 55 der Gleichsatztrilogie in Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Bevor ich das vergesse, hier ist ganz wichtig, äh, damit äh, kein Durcheinander entsteht und jeder immer weiß, um welche Folge es geht, auch in der Podcast-Produktion äh, Folge 55. So, Nummer 267 geht die Begriffsbildung, ist ein Urteilen, was haben wir darunter zu verstehen? Äh, Schon mal gar nicht irgendetwas Objektives, dass es äh, sich hier um eine ledigliche eine Befolgung dessen handelt, was logisch objektiv sowieso selbstverständlich ist, das auf keinen Fall, sondern äh, damit ist ausgesprochen, was ich schon seit äh, mittlerweile 54 Folgen predige, dass die Begriffsbildung keineswegs äh, so eindeutig ist äh, bzw. die Zuteilung eines Wortes zur Sache keineswegs so selbstverständlich ist, wie das die Positivisten oder die Objektivisten Glauben machen wollen. Es gibt da durchaus einen interpretatorischen Spielraum in Bezug auf die Bedeutung, die etwas für jemanden haben kann. Freilich äh, ist jetzt äh, diese sozusagen Erkenntnis nicht allgemeingültig, äh, in dem Sinn, dass es jetzt in, auf alle äh, Gegebenheiten gleichermaßen äh, zutrifft sondern äh, es kommt immer darauf an, um was es geht und insofern ist dann ein mehr oder weniger abstrakter Begriff am Werk, wenn äh, zum Beispiel äh, durch die Zwecksetzung eine äh, erhöhte äh, Differenzierung irgendeiner Angelegenheit nicht notwendig ist, dann wird ein Begriff äh, unter Umständen nur äh, als, als, als äh, Mittel gebraucht, um überhaupt einen ganzen Satz bilden zu können, äh, so in der Richtung. Aber grundsätzlich gilt, äh, dass äh, es keinen logischen Weg gibt äh, von einem Wort zur Sache und umgekehrt, der, wo man jetzt sagen könnte, hier das ist der Begriff für diese Sache und kein anderer, sondern es ist da äh, jetzt mal von den Fällen abgesehen, wo es sich äh, um einen Tisch handelt und äh, es darum geht einen Tisch zu beschreiben im Vergleich zu einem Stuhl, dann ist die Sache, scheint die Sache ganz selbstverständlich, ist es auch wenn es nur um irgendein Interesse geht, das jetzt da abgehandelt wird und nicht um irgendeine höhere Wahrheit. In, in diesem Fall ist äh, so etwas ist weniger strittig, äh, anders äh, schaut es aus, wenn es um, um, um so innerbetriebliche Angelegenheiten geht, das heißt äh, seelischer Natur oder psychologischer Natur oder überhaupt äh, den Menschen betreffend, da ist die Spannweite der äh, äh, möglichen Begriffe oder der, der Interpretation bestimmter bestehender Begriffe, gerade was jetzt äh, der Wahrnehmungsbegriff, Erfahrungsbegriff, Anschauungsbegriff, Vorstellungsbegriff, die Liste ist. Hier endlos, da gibt es die verschiedensten Auffassungen, Bedeutungen, Interpretationen und das gilt im Grunde genommen auch für jedes Wort und für je, irgendeine Situation im Alltag und dessen muss man sich bewusst sein, auch wenn in vieler Hinsicht etwas selbstverständlich ist vom Nutzen her oder, oder von der Gewohnheit, von der Erfahrung her äh, macht es wenig Sinn, da irgendeine Kritik anzubringen, weil eben das äh, konkrete Bedürfnis äh, einwandfrei befriedigt werden kann, ohne irgendwelche Bedenken. Aber äh, gerade in diesen Situationen, die strittig sind oder wenn es um etwas geht, äh, das äh, höhere Abstraktionsebenen einen höheren Grad der Allgemeinheit für sich in Anspruch nimmt, dann gehen die Meinungen dann doch äh, vielfach auseinander. Und hier muss man sich eben bewusst sein, dass es nie um eine Wahrheit, ein Wissen oder eine Erkenntnis geht, sondern immer nur um Interessen. Und es macht einen Unterschied, ob ich eine Wahrheit äh, diskutiere und herausfinden will, mh, ob jetzt etwas äh, allgemeingültiges Wissen ist, weil das läuft immer auf Rechthaberei hinaus, oder ob es darum geht, meine Interessen gegen die äh, andere Interessen abzuwägen, was dann letztlich auf so etwas wie einen Handel oder auf äh, ein, ein Verkaufsgespräch oder irgendeine andere Art von Falscherei äh, hinausläuft. Der Punkt ist immer nur der, ähm, wenn es darum geht, jetzt solche Interessenkonflikte auf einer überindividuellen Ebene zu regeln, weil äh, das Auskämpfen äh, all, all der individuellen äh, Interessenkonflikte in einer Gesellschaft ohne solche Institutionen, äh, die sowas scheinbar unparteiisch dann... Regeln äh, ist, äh, ist völlig undenkbar, äh, dass ein Gemeinschaftsleben so funktionieren kann und deswegen äh, ist dann die Frage bei der Regelung solcher Interessenkonflikte immer die Frage der Rechtfertigung dieser Interessen, in, we in welcher äh, da eine Rechtsordnung, Moralordnung, ethischer Natur, äh, in äh, Rangordnung verschiedener Wertvorstellungen äh, äh, besteht, die auch an, äh, immer wieder zur Diskussion stehen und äh, ausgehandelt werden sollen, was bisher noch nie passiert ist, weil immer irgendjemand so eine Verfassung dann in Anlehnung meistens an die, an die französische Deklaration der Menschenrechte oder die amerikanische, so irgendwelche solche Verfassungen, aber richtig ausdiskutiert die einzelnen Punkte. Unter der Bevölkerung, das ist nie passiert. Zum einen, weil diese Bevölkerung, der, dieser Bevölkerung überhaupt der Sachverstand fehlt, um hier ein äh, qualitatives Urteil abgeben zu, zu können. Und zum anderen hat es auch nie eine Notwendigkeit äh, gewesen, äh, hier eine solche Abstimmung in. in Aussicht zu stellen, weil sich ja äh, diese Bevölkerung ohne groß äh, Widerspruch äh, zu leisten diese Verfassungen äh, angenommen hat, wenn auch als schweigende Mehrheit. Aber um jetzt äh, hier bei diesem Punkt zu bleiben, dieses Urteil, das dann äh, Grunde genommen ein Werturteil ist, ähm, wenn es um irgendwelche Interessen geht, zieht sich dann durch bis in die äh, Urteile, die dann über irgendwelche Politiker gefällt werden, ähm, die Meinung über solche Leute in Bezug auf Glaubwürdigkeit oder nicht, jetzt in der, in der jetzigen Situation, Aber, ähm, auch in Form von Abstimmungen zu ganz bestimmten Fragen, da ergeben sich jetzt mit den neuen Medien ganz neue Möglichkeiten, um die Bevölkerung, sogenannte Bevölkerung, immer mehr einzubinden in Urteilsprozesse, wo dann, wenn jetzt Leute nicht in gewisser Weise ausgebildet werden oder, oder da Bescheid wissen, was jetzt mit, wie man argumentiert überhaupt von, von Grund auf, dann dürften sich solche, solche Dezentralisierungen von Entscheidungsprozessen ja dann in ewige Diskussionen und es kommt nie ein Urteil zustande, wenn man nicht willkürlich einen Zeitpunkt festsetzt bis da und dahin. Zum Beispiel müssten diese Urteile gefällt werden und derlei anderer äh, willkürlicher Eingriffe. Äh, bis dahin ist noch ein weiter Weg, äh, bis Leute in der Lage sind, dann zu wissen, äh, hier an diesem Punkt ist das Optimum erreicht und besser wird es nicht mehr und deshalb äh, bleibt es jetzt bei dieser Ansicht so in der Art da ist noch ein weiter Weg und ohne jetzt äh, sich mit den Themen, die hier auf dem Gleichsatzkanal angesprochen werden sich zu beschäftigen ist äh, ein noch weiterer Weg äh, noch weiterer Weg bis überhaupt nicht absehbar äh, dass äh, es sinnvoll ist, äh, die Masse der Menschen in Entscheidungsprozesse einzubinden, wenn man nicht will, dass das äh, über Jahre hinweg so, äh, so etwas sich hinzieht unter Umständen, wenn dann noch Gerichte eingebunden werden, was dann auch äh, viel leichter möglich ist, wenn man das äh, tatsächlich so verfolgen will dass die Einzelnen mehr Rechte bekommen, dann muss das auch heißen, dass diese einzelnen Rechte dann auch eingeklagt werden können und äh, unter Umständen bis zum Verfassungsgericht und äh, was dann los ist, wo jetzt schon äh, die Gerichte überfordert sind, das kann man sich vorstellen, aber nur so äh, wird ein, die Idee einer Demokratie auch tatsächlich Realität und bleibt nicht nur eine Karotte, die man äh, den Eseln vor die Nase hält, damit sie fleißig äh, dahin trotten. Um noch zu dem 267 zurückzukehren, also wer jetzt glaubt, er wäre quasi so ein passiver Erfüllungsgehilfe irgendeines höheren Gesetzes an Rationalität und, und schon äh, von Gegebenheiten, die man, die man dann bloß mehr aussprechen muss, äh, der ist jetzt im der muss jetzt, wird jetzt mit seinem eigenen Irrtum konfrontiert. Denn äh, dass Begriffsbildung ein Urteilen ist, bedeutet, dass man selbst eine Position einnimmt als man selbst. Und äh, ein Urteil gesprochen wird, auf das man auch wieder rückbezogen werden kann, beziehungsweise verantwortlich gemacht werden kann. Wenn das jetzt äh, bisher äh, in dem Sinne äh, schon gegolten hat, dass äh, man äh, sein, ein Versprechen gegeben hat, also sein Wort gegeben hat, so gilt jetzt dieses Wortgeben in einem ausgedehnteren Rahmen, wenn nicht in, in, äh, überhaupt. Dass jedes Reden so etwas wie ein Wortgeben ist dass die Bedeutung, äh, die damit äh, verbunden ist, immer ganz klar zutage liegt. Dass es nicht passieren kann, dass jemand irgendeinen Scherz macht und äh, jemand anderer äh, das missversteht. Äh, ich meine, das, das wird selbstverständlich äh, auch in Zukunft weiter vorkommen, aber ich meine das Prinzip, das heute der Fall ist, wenn jetzt ein äh, beispiel irgendein Politiker eine Wahlrede hält und alle Leute fühlen sich angesprochen. So als wären sie persönlich angesprochen, aber sie sind nicht persönlich angesprochen, sondern es ist eine, eine Allgemeinheitsrede, wo dann jeder sich so... So, äh, wo jeder dann so reinschlüpfen kann und sich äh, einmal auf einmal identifizieren kann und dann gemeint ist. So wie es äh, in, in diesen objektivistischen äh, Büchern bzw. Arbeiten von Philosophen und Wissenschaftlern der Fall ist, dass... Äh, dort ein Allgemeinheitslevel stattfindet, noch deutlicher ist es in der Psychologie. Wenn, wenn ein psychologisches Buch, wenn man das liest, dann gibt es an, an jeder Ecke sozusagen Möglichkeiten, sich damit zu identifizieren. Aber das ist im Grunde genommen nichts anderes als irgendein Horoskop, das auch so allgemein gehalten ist, dass man meinen kann, ah ja, ich habe ja ein gutes Horoskop, äh, dabei ist es alles andere, als dass man persönlich gemeint ist. Und dasselbe Phänomen findet äh, vor, dem Bild, vor den Bildschirmen statt, wenn Leute meinen, äh, wenn irgendjemand freundlich ist, eine, eine Fernsehansagerin, mit ihrer Gestik auch so tut, als, als würde sie unter Umständen auf ein Publikum damit reagieren, dass man sich plötzlich persönlich angesprochen fühlt und meint, die, diese Ansagerin spricht jetzt direkt zu einem selbst. Das sind so Phänomene, die diese dieser Objektivismus mit sich bringt, dass man sich äh, einfach sehr leicht dann identifizieren kann, weil das alles so allgemein gehalten ist. Aber tatsächlich aber meint niemand einen äh, selbst und äh, damit äh, muss man erstmal zurechtkommen, dass man da überall nicht gemeint ist. Das äh, widerstrebt dem Harmoniebedürfnis äh, vieler Menschen so, dass sie von einer Aufklärung in der Hinsicht überhaupt nichts wissen wollen, das interessiert die einfach nicht, weil der schöne Schein, der so ähm, aufrechterhalten wird, ihnen viel lieber ist als jetzt etwa irgendwelche negativen Gedanken. So. Aber jetzt geht es zum nächsten Punkt, 268. Jedes Denken erhält notwendig eine gewisse Abstraktion von besonderen Unterscheidenden und damit eine Ungerechtigkeit. Also diese Abstraktion, das hatten wir bereits zur Genüge von besonderen Unterscheidenden. Jetzt, Was jetzt ins Spiel kommt, das ist die Ungerechtigkeit. Und das ist ein äh, weiterer Punkt, der vielleicht schon äh, in der letzten Folge auch weniger, aber, aber immer dann, wenn es jetzt um, um ökonomische Angelegenheiten bzw. das Abstraktionsproblem in ökonomischer Hinsicht, was jetzt Werttheorie angeht äh, und, und äh, vereinfacht gesagt den eigenen Geldbeutel betrifft, äh, weil die Rechtfertigung, einer Entlohnung sich auch aus derartigen äh, Abstraktionsprozessen herleitet, ist es jetzt die Frage der Ungerechtigkeit noch weiter ausgedehnt ins Moralische, was jetzt für mich hier äh, kein großes Problem ist, weil ja ohnehin jede Aussage oder alles, woran irgendein Individuum äh, beteiligt ist, ob jetzt äh, intellektuell durch das gesprochene Wort äh, oder Handlungen sowieso ähm, einer ethischen Be Beurteilung unterliegt. Und äh, äh, die Frage der Ungerechtigkeit äh, stellt sich jetzt in Bezug auf äh, den Abstraktionsprozess. Der Gestalt dar, dass, die, dass eben wie eben gesagt, wenn von einer Allgemeinheit die Rede ist, dann entsteht zwar der Eindruck, dass man selbst da mit dabei ist in dieser Allgemeinheit und sich mit dieser Allgemeinheit identifiziert, was aber notwendigerweise überhaupt nicht der Fall ist. Also. Wenn es jetzt dann wenn's, äh, konkret äh, geht, äh, wenn man dann jetzt zum Beispiel ganz konkret irgend einem Politiker gegenübersteht, dann schaut die Situation ganz anders aus. Also da ist dann nicht mehr die Frage der Allgemeinheit, sondern auf dieser persönlichen Ebene entsteht ein ganz anderes Gespräch, äh, ist die Thematik auch eine ganz andere, aber im anderen Fall, äh, also dieser, dieser Unterschied, diesen Unterschied muss man sich immer vergegenwärtigen. Dass die, äh, wenn man etwas äh, vermittelt bekommt, äh, jetzt nicht nur in die, im, im Sinne von erklärt, sondern im Sinne von, dass ein Mittel, ein Medium dazwischen steht, äh, äh, zum Beispiel über, über ein Massenmedium wie das Fernsehen, dann ist diese Situation die des logischen Individuums, das auf logische Art und Weise ein Teil der Allgemeinheit ist. Aber tatsächlich. Also hier geht es um ein, ein Prinzip, das von Grund auf eine ganz andere Weltauffassung dann nach sich zieht. Dass äh, das Individuum vom Prinzip her etwas äh, völlig anderes, äh, der der Allgemeinheit inkommensurabel ist, das heißt nicht vergleichbar, äh, nicht in derselben äh, logischen Kategorie. Und auch nicht und deshalb auch kein Teil einer Allgemeinheit ist. Und das ist der Punkt. Die meisten Leute, die sich dann mit diesen Allgemeinheiten identifizieren, die spielen genau diese Rolle, dass sie sich als Teil einer logischen Allgemeinheit fühlen. Aber tatsächlich sind sie kein Teil einer Allgemeinheit, sondern sie sind sie selbst. Und sie sind äh, inklusive aller Bewusstseinsprozesse grundsätzlich alleine. So wie jemand die letzte Sekunde vorm, vorm Sterben alleine ist. Von dem muss man ausgehen. Also dass äh, die erste Einheit äh, von irgendetwas äh, überhaupt das Individuum ist, das heißt man selbst das Subjekt. Und erst dann äh, ist es dann die Frage, wie äh, zu, zu diesem Subjekt dann irgendetwas anderes hinzukommt, unter welchen Bedingungen und äh, etc. Aber äh, vom Prinzip her müssen die Angelegenheiten so gedacht werden, wenn so etwas wie ein ein, eine Mitbestimmung oder überhaupt die, die Stimme äh, eines Einzelnen einen Wert haben soll. Jetzt habe ich mich auf der Nummer 55 jede Menge verplaudert, so dass ich jetzt nur noch drei Minuten äh, übrig habe äh, und gerade mal zwei Nummern erledigt, aber das ist jetzt auch egal, ich merke mir auf alle Fälle, wenn es um eine Grundsatzdiskussion geht, oder genau, einen, einen besseren Trailer als den bisher, dann habe ich hier einiges Material, schätze ich mal, oder wenn ich jemanden äh, dem den Gleichsatzkanal nahe bringen will, dann äh, verweise ich ihn, so mal auf die kurze, mal der Kürze reinzuschnuppern, auf, den, auf die Folge 55 äh, der Trilogie, weil da im Grunde genommen alles äh, Wichtige äh, gesagt wurde. Hier nochmal zum Punkt 268, diese Frage der Ungerechtigkeit, ist wieder eine Frage von Individuum und Allgemeinheit. Ist es zum Beispiel in der Rechtsprechung dann, sind hier in der Güterabwägung, ist das Interesse der Allgemeinheit größer als das Interesse des Einzelnen, kennt man ja so im Prinzip, schaut es immer aus. Wenn es um Ungerechtigkeit geht, eine Frage zwischen Allgemeinheit und Individuum. Und versteht sich das Individuum als Teil der Allgemeinheit, dann ist im Prinzip von vornherein klar, dass die Allgemeinheit immer am längeren Hebel sitzt. Also da so ein Individuum wird der Allgemeinheit gegenüber sage ich mal, keinen Stich machen oder nur selten äh, mal äh, annähernd ein, einen Erfolg erzielen, ähm, wenn es darum geht, irgendetwas zu erstreiten, was auch immer. Andererseits, äh, im Moment schaut es so aus, äh, dass wenn ein Individuum sich so versteht, wie ich das eben geschildert habe, als inkommensurabel zur Allgemeinheit, besteht im Augenblick noch die Gefahr, dass äh, dieses Individuum von der Allgemeinheit äh, ignoriert, an den Rand gedrängt, übervorteilt, wenn nicht für vogelfrei erklärt wird. Also äh, sind im Moment die Chancen noch schlechter. Aber äh, es ist nicht aller Tage Abend. Äh, wenn äh, die in der bisherigen Logik, äh, wenn es äh, mit den Konflikten so weitergeht wie bisher, beziehungsweise mit der, mit der äh, sehr schlechten Ausbeute an Kon Konfliktlösungen, dann äh, werden vielleicht äh, mehr intelligentere Leute gefragt, was hier alles äh, falsch läuft und woran das liegt. Äh, intelligentere Leute als äh, die, die bisher am Start sind. Meine Zeit ist jetzt um. Also äh, die äh, bis hier an den Universitäten ausgebildet wurden oder an den Journalistenschulen, von denen wird man nur die, den üblichen Sums an, an, an sich objektiver Realität und dem, dem, dem Dualismus zwischen Wert und Tatsache all diese Erklärungsweisen, die in den letzten beiden Jahrhunderten schon äh, unter den Eingeweihten für erhebliche Widersprüche gesorgt haben, und dann wird man sehen, wenn das, äh, wann der St. tag äh, eintrifft, äh, wo den finsteren Zeiten, in denen wir uns äh, zur Zeit äh, bewegen, ich zumindest, ein Bewusstsein wie ein Planet, wenn die vorbei sind, ich werde es nicht mehr erleben. Dessen bin ich mir sicher. Ich markiere die Nummer 269 für die Folge 56, dann und verabschiede mich Peace Out